Guten Abend. Ich bin ein bisschen neidisch, muss ich echt sagen. Es gibt Leute, die sagen, heute ist morgen gestern. Die sind nämlich ihrer Zeit voraus. Die können das alles. Die gucken weit in die Zukunft. Monate. Mensch. iso -Kars hat mir, vielen Dank, hat mir einen Tipp gegeben. Lieber Herr Marfield, das ist ein ganz interessanter Artikel. Bitte teilen. Und äh, ich bin überhaupt nicht gegen solche Links, wo man schon mal sieht, was los ist. Ich bin auf diesen Artikel gestoßen. Aber der Reihe nach. Und zwar auf diesen Artikel. Vom Wochenblatt aus <lacht> Österreich. Hellseherei. Dubios. Deutsche Firmen entwickeln Corona-Impfstoff schon seit Januar. Donnerwetter! Also wirklich, die sind schnell. Und sie schreiben ja auch, merkwürdig, die Entwicklung begann bereits im Januar, also schon bevor das Virus und die davon ausgelöste Krankheit, Covid-19-Krankheit, ein weltweites Thema wurden, wurde. Oh. Ja, ich verlinke euch das. Ich dachte, gut, okay, okay, okay, schön langsam. Kann ja sein, dass die was erfunden haben. Aber die schreiben, die Deutsche Zeitung Welt schreibt zu diesem Thema, der Impfstoff BNT162B2 war von Biontech im Pro, Projekt, Project, ja, ja, Lightspeed, also Lichtgeschwindigkeit, seit Mitte Januar entwickelt worden. Dachte ihr, warte, diese, diesen Satz, den kann man ja dann bei Google eingeben und tatsächlich das Handelsblatt zitiert das so ähnlich, das Ärzteblatt und so weiter und so fort und äh, die Morgenpost auch mhm. ob die jetzt alle da so verwundert über äh, diese Überlichtgeschwindigkeit sind ne? also das ist eine andere Sache ich habe im Handelsblatt mal nachgeschaut diesen ganzen Satz ja BioNTech hat den Impfstoff BNT und so weiter seit Mitte Januar entwickelt mhm. Die gehen aber nicht darauf ein, dass das irgendwie ein bisschen seltsam ist. Nö, müssen sie auch nicht. Die Leute können ja selber denken. Und die lesen ja auch sowieso alle Handelsblatt. Das ist ja die meistgelesene Zeitung in Deutschland. Insofern müssen wir uns da überhaupt kein, keine Sorgen machen. Und anders, sagen wir es mal so, äh, pff, mein Gott, wir wissen es, die wissen es ja auch. Also ist das nicht so schlimm. Und wer wirklich hellseherische Fähigkeiten hat, so wie diese Firma und diese, und heute kam ja in Nachrichten, dass die auch etliche, nicht Millionen Impfdosen herstellen, sondern dass die auch etliche Millionen Fördergelder abgefasst haben. Na ja, ist doch alles in Ordnung. Ach, Junge, Junge, Junge. Leute, Sapere Aude. Nutzt euren Verstand, kurz gesagt. Oder habt den Mut euch eures Verstandes zu bedienen. Also macht was. Wie gesagt, die Artikel, die habe ich alle verlinkt. Hier ist entsprechend das Video, wie komme ich mit dem Handy in die Videobeschreibung, da wo die Links sind. Und hier kommt dann der Artikel, äh, das Video, wo man dann schön kommentieren kann. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend und macht was, aber macht's gut. Junge, Junge, hier ist was los. Ey. Ich möchte so gerne hell sehen. Ah. Naja, mal sehen. Tschüss.